ciao a tutti quanti terrestri ci rivediamo dopo 30 anni sempre in giro per il mondo a fare musica in posti più assolutamente impossibili in quelli possibili è e troppo facile e le cose facili per noi non sono quelle giuste ho un saluto vediamo al unterwegs vediamo al im Bern gast hier auf der zwischen him und Erde wie immer geht am Schaffen an Wein da schlafen gast mein bester Freund von mir bin Percussionist Stefano live, auch dabei nächstes Wochenende, 30 Jahre im Downtown Club in Bern, absolute schwarze Perle in Bern für die Events, mit einem speziellen Gast aus der ganzen Schweiz, Schädelleuchten wird anwesend sein, hemi singt JC Night für die After Hour, illegal natürlich wie immer, Ich freue mich euch wieder mal zu sehen, und das wäre super, wirklich super, ihr wisst, wie ihr ihn finden kann, online immer über www.xcbcx.jimbo.com. Ich tauche wieder schnell ein, ich muss schnell den Code eingeben, so An der Kamera haben wir natürlich... Estefano Stefano genau Ihr hat ihn gehört, ihr werdet ihn sehen der hat mich schon manchmal gesehen, über verschiedene Kontinente, immer wieder. Jetzt bin ich eigentlich nur 30 Jahre unterwegs und ich bin überhaupt nicht müde. Im Gegenteil, ich bin jetzt erst warm gelaufen, jetzt geht die Party nämlich richtig los. Hexatels, die neue Zähne, die draußen ist, die 27. von mir, wie immer, nie käuflich, weil wir sind nicht-käuflich. Wir brennen lieber irgendwo auf einem Schitterhaufen ein bis zum nächsten bitteren End, lachend natürlich, als dass wir irgendwo mitmachen. Immer unterwegs mit mindestens 28 km pro Sekunde um die Sonne herum. Wir sind ja nie still, wir sind ja immer im ewigen Flug. So, jetzt habe ich den Gold in der Lust. jetzt bin ich drinnen. Mal schauen, wer wir heute alles geschrieben hat, durchs durchschnittlich täglich. Über 100 Besucher, das ist immer wieder schön. Und auch danke für all die, die mein Video abgeladen haben in den letzten 10 Tagen. Ich hoffe, die spielen das irgendwo an einer Party. Das ist ein Geschenk für die Menschheit. Heute ist der 22. Juni übrigens, der richtige Tag von meinem 48. Geburtstag. Die Party ist am Samstag, haben wir alles aufs Wochenende verschoben. Da können natürlich auch alle Künstler, die auf dem Line-Up sind, auch ganz sicher kommen. Es wird eine harte Cyberpunk-Party geben, à la Prodigy, 200%ig, ab 40-jährig. Also nicht überschwache Nerven, ist ganz klar. Schwache Nerven, die haben genug andere, wunderbare, schöne, super Lokale, wo sie können besuchen können, wo sie nicht Angst müssen haben dass sie keine Angst haben. Ich hoffe, ihr verfolgt mich online immer wieder. Radio Rabe-Sendungen könnt ihr ja gerne hören. Einerseits das Multiversum am Freitag äh, am Abend oder am Sonntag am Abend beim Hemisync. Das ist www.raabe.ch. Ein guter Sender für Schweizer Qualitäten, der sich langsam so entwickeln kann. Nach 15 Jahren Erfahrung ist es auch schon eine lange Zeit. Aber wenn man immer wieder auf der Bühne ist, so wie ich, ca. 2000 Stunden im Jahr, an den verrücktesten Orten, weiss man nie, wo man herkommt. Jedoch das Leben ist so ein schöner Trip. Eigentlich sauer das leben, wie der Regen ist. Jedoch die Säure verschmilzt eigentlich alles im Universum oder es löst eben die auf. Für alle Ewigkeit. So wie in unserem Leben persönlich. Ich bin übrigens frisch verliebt. Übrigens. Karmische, grosse Liebe, schon zum fünften Mal in einem fünften Leben, wo man sich heute trifft, kann ich nur sagen, was will man noch mehr Musik, Schwingungen, Emotionen, Gefühl, Poesie, Lust, Freude und den Rest kann man sowieso küdern. Eigentlich wollte ich auf dem Bantiger sein, aber wie ihr seht, ich habe noch halb Winter, Mitte Juni. Richtig. Leider ist es auch im Moment ein bisschen verschoben, wir werden das nächste Woche, wenn die Sonne kommt, nachholen. Ganz bestimmt. Poi, si parte in Italien, Ich habe schon ein paar Anfragen von Goaland. Turin, Polonia, große Partyorganisatoren im Bereich Gothic, Cyberpunk und Goa Psychedelic-Trans. Natürlich werde ich mit meinen Musikern vorbeigehen. Sicher nicht alleine, nicht mehr alleine. Da wir ein super Team sind im Moment und dass es den Leuten auch sehr gefällt, wieder ein mal richtig warm und heiß archaisch einzuheizen. Mein Stream haben wir ja genug, da werdet ihr mich garantiert finden. Auch nachdem dass ich bei J.P. Love Gäste gewesen Ist in seinem neuen Channel J.P.'s Friends auf City Channel 1, Zürich über Blue Wind TV, habe ich auch dort öffentlich gesagt, vermarkten, nein, danke, meine Sachen könnt ihr einfach bis dahin in den nächsten 30 Jahren einfach live sehen, für die, die Lust haben. Bei uns ist nicht obligatorisch, aber bei uns ist immer die Gefahr, dass es sehr, sehr heiß wird, also schützt nach vor der Hitze, wenn ihr weit vorbeikommt. Schaut, dass ihr nicht zu viel annehmen habt und vor allem die, die schwache Nerven haben, kann ich nur sagen, es kann gefährlich werden. Ich hoffe auf jeden Fall, weiter so zu machen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für die letzten 30 Jahre, die immer wieder irgendwo auftaucht sind, Egal auf welchem Kontinent, in welcher Galaxie oder in welcher Dimension dass wir uns getroffen haben. Es ist geil. Gewesen. Ich habe mich aufgewärmt. Es hat mir Freude gemacht. Und das Mal, am nächsten Samstag, gibt es die erste Runde für alle zusammen, gratis zu trinken. Ja, yeah, das haben wir gehört, eh? Das gilt, das ist offiziell. Ich habe das mit dem Johann mit dem Chef schon abgemacht. Er hat das unter Kontrolle, er weiss ja schon, wer was ja, und klar. wieso. Klar, es gibt halt einfach Mineralwasser oder Bier in dem Sinn und nicht gerade die teuersten Getränke, aber die könnt ihr dann nicht gerne noch und euch mixen Wir werden Leute haben, aus der ganzen Schweiz ganz sicher und umgehenden Ländern aus dem Bereich äh, Cyberpunk, Gothic Heavy Metal, Go Up, Side-Trans, Fetisch und sogar natürlich vollkommen die ganz ganz alten Acid Freaks werden auch vorbeikommen, werden auch noch Limousinen-Service haben äh, für private Gäste, VIPs und ganz sicher drei Taxi zur Verfügung für den Taxi-Service für die, Woche, die weiter Weg haben und dementsprechend die vielleicht am Morgen früher, nach der After-Hour oder sogar am Mittag noch um sind und sich La lahei schon viel. Also mir ist ja alles denkt wie immer Astral. astral. I suoi amici a livello internazionale in questo momento appunto in Svizzera, come ho appena spiegato al nostro pubblico di questo paese, che anche da tanti anni che ci segue. Eh, ci rivediamo sicuramente dal secondo luglio quando rimpatrio nuovamente in Italia dalle parti eh, bergamasche per ragioni da un punto un po' di vacanza che ci vuole, un mese, devo fare un piccolo stop e poi dopo si ricontinuerà, sono giusto incontrati con gli organizzatori di Goaland, eh, non so se li conoscete, a parte che mi sto anche fusionando con diversi gruppi rock musicali per combinare i due mondi nuovamente per un seguito forse un pochettino più spinto di quello del passato più approfondito meno commerciale ma non vuol dire meno artisticamente più maturo vi ringrazio di tutto cuore che avete seguito questo piccolo video su youtube fatto dal mio percussionista stefano un grande maestro da suoni veramente profondi dalle radici da una parte molto cubane dall'altra dall'india una fusione combinata con il jazz Eh, europeo e americano, stili di musica che si stanno fusionando sempre di più a livello etnologico, sempre con la base rock che in fondo la vita è e rock and roll, non si può dire niente. Combinato per gli stili da um, trance, per gli stili da disco, per gli stili da ascoltare. Sto giusto lavorando adesso, dopo il mio nuovo video che vedete già su YouTube da scaricare gratis un nuovo prodotto un pochettino più trip-hop eh, in combinazione rap, eh, jazz con eh, influssi diciamo australiani se volete così che però è cantato anche quello in italiano perché dobbiamo vedere di prima far capire certe cose a una delle nazioni di questo pianeta che ha veramente una lunga storia che sono gli italiani a parte i cinesi sono i due unici rimasti veramente in piedi da millenni come imperi su questo pianeta mentre che tutti gli altri sono andati a, a quel paese ma comunque i nuovi giovani nazioni devono anche imparare allora bisogna avere un pochettino una spinta da campioni campioni del cuore, campioni dell'amore campioni eh, allucinati di emozioni perché penso che l'emozione e il piacere che vale molto di più che solo la stupida intelligenza se si può dire così e noi come musicisti dobbiamo avere un flusso dobbiamo avere un ritmo, dobbiamo avere una carica e darlo anche un minuto, E darlo un minuto di film e darlo naturalmente al nostro pubblico. Come avete sentito il tempo sta scadendo in questa emissione visuale, vi saluto, ci stiamo a una amico e twitter so, che siete i gai, vi siete, vi siete, vi siete, vi siete, vi party ha. siete, vi